Aber das ist eine weiterentwickelte einheit. Warum sich hat jetzt immer erst zu spät. Wann? sehr immer erst zu spät. Da kommt noch mehr Leute. wie werden nicht an Louis vorbeikommen. Tut mir leid. Also, oh Gott, nie im Leben erledigen können. Ähm, ja, das war ein bisschen doof. erstmal das hier aufmachen. Aber oh, warte mal. Also typisch, wenn man irgendwie wenn man irgendwie keine Ahnung, ja. Erst versucht eine Das wie wenn man irgendwie versucht erst was auf die oh mein Gott als wie immer, wenn man irgendwie versucht etwas auf der brutalen weise zu erledigen beim ersten mal ne? und dann bemerkt man so ey, warte mal kann auch so öffnen verdammt ey. Ja, ich wollte schon sagen weiß ja komplett hoch, ne? du machst zwei schaden hm, hey da ja. ah, gibt es sogar supportpunkte okay also ich habe das auch so wichtig jetzt war das mich trotzdem gehen. Hm, ich würde ihm am liebsten ja schon mal aus dem weg räumen ne? aber da kommt schon wieder die nächste die nächste haufen von gegnern noch nie verstanden ey. so Rüstungen oh, so Ritter haben doch voll die dicken Schilden ne? wird man irgendwie meinen die würden irgendwie voll gute Verteidigung gegen Zauber haben ne jemand schießt einen Feuerball auf ein einfach ein Schild vor ihn halten oh. Problem gelöst weil ich den Mann irgendwann müssen die ja schwach sein ne so kann ich nicht mit einschlag erledigen ja aha, kann ich dürf, dürf, dürf, dürf, dürf, dürf. Mit dem ich sicher habe, ich nicht getroffen. Ich habe mein Land voll hoch gehalten. Was hat ihr die, die, die WWE World Wrestling Entertainment oder so getan? Hat dich getroffen, ja. Alfred kann irgendwie sein, dass seit wie vielen Kapitel habe ich den schon mit mir jetzt immer noch hinterher am mich Versteht irgendwie? Der Hauptcharakter. war ja. gleichen Gegner wie vorhin. Den gleichen Charakter wie vorhin. Ja, okay. Mhm. du hast nicht das gerade getan kann lief dann ist jetzt bewegt er sich jetzt wo ich gerade so irgendwie ist du immer noch auf level 14 ich verstehe nicht wie du halt machst so acht für schaden machst du Oh. Ah, machen wir einmal. Mia, und da kommst du einfach rein und schnappst dir den Kill. Das ist natürlich, so das ist von klar ne? eine Seite hat, voll die Probleme. Ne? Eine Seite fegt ja alles weg. Ey. Die Seite hat gar keine Probleme. Ne? Nur die linke Seite da komme ich einfach nicht voran. So, aber da mal gewonnen mit unseren Dieb, um echte Diebesaktionen auszuführen. Stiefel, damit können man die Bewegung um von einem Charakter ich hoffe immer dieser Gegenstände ich, ich finde immer zu schade zu benutzen was eigentlich auch nicht gut ist da ja, du bist ein Beiberner ritter sehe ich gerade mann klar bist du ein Beiberner ritter zu raten bist du ein Faltenritter nee. hm. muss der Stahlanzen, ne? rt rt rt rt RT, Äh. mich ja schon wieder Äh. Ich sehe, die, ich sehe die manchmal nicht, die Dinger hier. Diese, diese Gefahrenzone hier, diese roten Felder, ich sehe die manchmal nicht. <lacht> Der weimar ist natürlich jetzt voll doof. Wir schon wieder nicht voran. Ne? Ich muss schon wieder jetzt zurückgehen ne? Gibt's nicht, Mann. Ganz Zeit habe ich gewartet, dass hier diese blöde Weiber dritte sich bewegt. Ne? Man bewegt er sich natürlich, wenn ich jetzt hier vorrücke ein bisschen. Ich schon wieder nirgends wo durchkomme. Ah, Was habt ihr alle langsperr? Cool. Ja, jetzt mein Sperr. So. Entschuldigung, wie kommst du hier durch wie schnell bist du dann kann ich gar nicht entkommen ey. Ich kann auf den arm nehmen. ich komme ich komme gar nicht aus denen seine reichweite Okay, 33 der macht 13 der macht genau ein ab hier übrig oder? Ja. Dann lass mich raten, er geht jetzt wieder alle auf Louis los, ne? Okay. Ich habe irgendwie Angst, mich hier näher ran zu bewegen, weil sonst kommt schon wieder alle Gegner, ne? Bewegen sich. <lacht> <lacht> ah, was geht. Ja. Doof. So, wir haben diesen Drachenritter in Reichweite unserer Fernkampf ah! <lacht> bewegt. schauen schon, Mann. Ich bin noch nicht hier weiter. Ich bin hier noch nicht weiter. Komm, Mann. Oh. Oh, da kommt schon der nächste Viwan-Retter, ey. Das gibt's nicht. Oh. Ey, so was ja, kannst okay. du nicht. Okay. Du äh. sagst mir, du erreichst ihn. Ja, aber bringt sie nicht um. Ich mache an der manchmal du als Elfenbind. Aber ne? mach no. oh, ich jetzt? Mein Gott. Okay, ich muss Aha. bitte treffen. Es wird sehr viel einfacher machen. Nein, ah, okay. ah, natürlich bist du auch noch hier und du machst nicht so viel Schaden. Okay, aber oh wie viel Schaden braucht er? Nicht viel, glaube ne? Ne, ich. Äh, oh, dann erreichst du ihn natürlich. Ist klar, 21 du machst aber einen Schaden. Bitte treffe ihn. Danke. Dann habe ich mir gerade. Ah. Blockier den Weg voll. Ah, das gibt es jetzt einfach nicht mal. Warum? Warum denn? was 21 Schaden. Du hast... Gar nicht mal so wenig Verteidigung sehe ich gerade. Ah. Oh. Jetzt ja, hätte gar nicht Dings sein packen müssen. wenn um zu schwächen. machst du machst ach nee neun Schaden okay keine Sorge wir kriegen das hier genau noch geregelt okay, oh oh. aber du machst nur einen Schaden genau so du musst hier hingehen nein musst du nicht weil du stirbst was 21 du machst zweimal neun Schaden du wirst halt sogar überleben hm, da kommt schon direkt der nächste hier gleich ich kann auch nicht hier reingehen und die alle so fertig machen ne? da kommen die von allen Seiten hier ange angerannt die Renner. So ich könnte geballter Kraft könnte ich ihn erledigen. Äh. Haben wir die erledigt? trifft natürlich so ich glaube das spiel hat damit gerechnet dass ich schon viel weiter hier weg werden ne? der nächste zug da wird nicht schön sein ne? Mhm. Ich habe Linden, habe ich auch nicht aufgeladen. Ich habe gar nichts auf der linken Seite. Ein Sonnenbogen ist das denn? Ein mit Lichtfeuer verschossen werden können? Effektiv gegen Pfleger nicht kompatibel mit Einheit. Alter, wie stark ist der? Ja, bitte. Ich kann jetzt meine Leute auch nicht doch hier zurückschicken, ne? Wer ja, irgendwie wird es nicht bringen. Ich aber Fram da unterschicken. Mit dem kann sie vielleicht Leute, ey. Vielleicht. Aber nee, da wird ja nichts. Ich traue mich nicht hier ranzugehen, aber. Mal trotzdem, kommt jetzt wahrscheinlich und triggert die Leute hier alle. Ne, pass auf. So. hey, was geht? Na, ja, ich glaube, das erst an. Hey, daneben, machst du so. Oh, so, gut, wenn du jetzt kritzt schon mal eine Person hier erledigt. Da weg, ey. okay. Wenn da jetzt schon wieder neue Leute gespawnt werden, ne? so hm. Na, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie schaffen, die alle zu erledigen, ne? nur so nebenbei ich das schaffe das ist ein verkackter weibern ne wieso schaffst du das nicht da kann ja alles noch schief gehen hm. so, jetzt einfach noch ein weibern lord erledigen ne? Einfach, das gibt's ja nicht, ne? Okay. Vielleicht wird das sogar weit. So, du machst nichts an Schaden. Geschicklichkeit, 11. Oh Gott sei Dank, Ah sie wing. Sie hatte noch Feuer. Okay. Okay. Okay. Aber jetzt da gleich nochmal Stärken zu bekommen, ne? Ich gehe jetzt hier rein. nicht platt. So. Weißt du das Schlimmste, was du machen kannst? 21 Schaden. Gegen nichts, nichts, nichts. Wir werden halt alle überleben. Jeder hier wird halt überleben dann muss ich hier ja ein wahrscheinlich auf ihn los ne wegen ja. brechen ne okay. oh, nicht schlecht ich bin zufrieden ja ich auch so dann mit wir uns bei diese sehr viel einfachen Situation hier oben. Okay. Denk. So will ich dir den Kill geben, weil du bist eine entwickelte Einheit, du gibts mehr Erfahrungspunkte. Und da will ich eher den Kill geben. dann muss ich aber dein ding hier wechseln, ja. Yeah jetzt danach jetzt hier abnehmen. Und so. Sag. Ich glaube, alle sind Level 15 jetzt, ne? Und eine Starklinge. Äh, weg damit. Hier um sind auch noch leute so da gehe ich aber jetzt noch nicht rein jetzt Zieh mich mal hier hin und da ich, da gehe ich noch nicht rein hallo Was? Oh oh ein hammer sicher jetzt erst so Sorry, aber dich müssen wir erledigen und dann einfach weitermachen. Erstmal. Okay. Perfekt. den Schaden, 100% Treffschance. Oh. So, erledigen. Jetzt nach links. müssen wir uns mit den anderen Charakteren hier wieder zusammentun. Okay, nach All links. Alle nach links, Kollegen. Müssen ja weg. Ja, schon kommen, da kommen gleich noch mehr Leute, ne? Okay. Also ich werde jetzt hier nicht mit, vor allem die Leute hochhalten. Sie kriegen nichts an Erfahrungspunkte. Ich bewege mich mal hier so rum. Wegen vorrativ Oh, äh, <lacht> ganz vergessen. So, ich glaub, wir haben es aber jetzt, ne? So, wegen uns hier hoch hin. was sagt man ich, ich werde sehr viel einfacher haben, wenn ich mit all meinen Charakteren da oben bin. Statt nur mit einer Hälfte. aber niemanden hier zum entwickeln hoch ich meine sowieso nicht ja, level 14 und so ich sowieso nicht geschafft und irgendwas sagt mir die bewegen sich alle gleich von der mitte aus die werden nicht im leben die werden neben leben da alle stehen bleiben und warten Jetzt kann ich so den Rhythmus des Spiels irgendwie auswendig. Oh, vielleicht auch mal hochheilen. Ne? So, da haben in hier? Äh, Lanzenkämpfer. Okay, egal. Schaffen wir mit jedem hier. Bin jetzt aufgefallen, ich habe keine einzigen Axtkämpfer mitgenommen. Hm. Aber ist auch egal. Schau mal so. Seit. So. Wenn ich dahin, kannst du ihn kannst du sie gleich mal heilen. level 14 und ich versuche es ey. ich versuche Alfred die ganze zeit hoch zu leveln, ne? aber irgendwie ist mit dem schwierig weil er so mittelmäßig ist deswegen mag ich kavaliere nicht hier sind wir sind nie gut in irgendwas ey. sind viel zu mit so ausgleichen in allen So Stahllanze. einer von denen ist doch bestimmt ein helle ja? oh nee wir haben gar nicht so Lanzenkämpfer bisher ne eine helle Baden was du jetzt sicher heil macht um oh. Er kriegt ja auch Erfahrungspunkte. Sie also fehlen noch ein HP. Voll übersehen. Ja, und ich schaff mal auch, ne? Jetzt einmal Leute dahin gepackt. Ja, wir kriegen dann ja voll viele Level, weil ich einmal die schwachen Einheiten hier impackt. mehr ne, aber die haben alle nur ein Level bekommen bisher. Oh mein Gott, ehrlich. Ey. Zwei Prozentiger Crit Chance, ey. natürlich. Ach. Ach, natürlich, weil der, der ersten Kaktus nicht bewegt habe Ah. Tut mir leid, aber mit zwei Prozent zu kritten das ist denkbar unwahrscheinlich. Es kann passieren, aber mein Gott! Und natürlich hat er auch exakt gereicht, ey. 33 Schaden. so hat von typisch für Oh, dann schick mal Louis sein Der wird sogar einen kritischen Treffer aushalten. Ich noch, muss ich noch einen Zug warten? Also Watanaka gehen wir da Die Tür. Boah, nee, lass mal mal. ich wahrscheinlich. falls die leute damit entschließen zu bewegen ich sie parat haben und sie ablenken kann oh, jetzt muss ich noch einen zug erwarten naja es war so noch mal nochmal. also was hier die waren hier der baden am öte kritische Trefferchancen ne? nein den Spielen haben die glaube ich okay äh, ordentlich viel erfahrungspunkte kriegt hier von ah, am besten wäre wenn Alfred den jetzt erledigen könnte ne so als Rache Lois hat ganz schön abgesahnt hier, finde ich. Du bist tot. Was war von mich zu töten? Mit zwei Prozent chance Wieso habe ich nur 33 erfahrungsmodell bekommen. Das ist genau wie bei normalen. Das ist ja genau wie bei normalen Einheit unterentwickelten einheit deswegen irgendwie nicht fair ist so gut jetzt können wir unsere entwickelte einheit ganz erteilen für mehr erfahrungspunkte man sieht irgendwie als mit den kamen ja nicht klar kommen ne wir sind die kavaliere immer die unterentwickelten untergelevelten charaktere Sagen, so ein Pizzelchen ab hier habe ich gesehen. Oh, der muss sogar getoffeln. Ah. ah. du triffst ihn sowieso jetzt nicht. Ne? Pass auf. Ach. Ne. Ach. Komm. treffer plus 15 oder so ich weiß nicht so. aber so viel dazu das mal neue tür aufmachen natürlich auch wieder ein bisschen zeit kostet Und sich echt nicht bewegen. Okay. Benötigt hier jemand Heilung? Du gerne. Neun Erfahrungspunkte. Beiden die Dinger da einsacken in der Zwischenzeit gehen wir da darunter 40 HP. Geil, dann so ein kleiner Furz. So, du benötigst eine Heilung, du benötigst eine Heilung. ich mal ganz kurz die schatzton ja noch einsacken ne? und dann können wir weiter wir haben töter oh. eigentlich bündnis wird stufe sie kampf reicht ja zweimal an jetzt stufe oh. stimmt das so kampfschriftrollen So cool, da kann man ja eigentlich da reingehen, ne? Und ich werde alle kommen sollen auf uns los, ne? Sobald wir irgendwie einige Leute irgendwie keine Ahnung getriggert haben. So, hier haben wir Schwertkämpfer, noch ein Schwertkämpfer. Ich traue mich da nicht reinzugehen. Los, geht doch mal da hinten. Ich glaube, da ist am sichersten. Ne? Ich habe außerdem, dass wir irgendwie weil nicht Hortensia irgendwie ansprechen können oder so, ne? Vielleicht mit äh, Ivy oder unseren Hauptcharakter, damit wir irgendwie Kampf verändern können. Aber sie hat zwei, sie hat zwei bossbalken von daher bezweifle ich dass wir sie einfach ansprechen können weil das halt wird irgendwie zu einfach habe ich so gefühl ja, da machen wir ja also sie nur ansprechen ne? dann wollen wir nicht gegen sie kämpfen ne? Ne. ich glaube nicht das spiel so einfach macht also sie so kurz davor level 20 zu erreichen so Kurz ich kann ich mit Alfred ja komm tun mal dich. ich muss sowieso warten, bis sie alle sein seit ne? unsere Ringe sind auch noch alle voll sich gerade mein Gott geheilt. Also, cool damit so, dir würde ich gerne Level 20 erreichen, damit du. damit du vielleicht mal die Klasse wechseln kannst. Oder so, ne? ja, sehr gut. So, ich habe zwölf Leute hier. Im Boston ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Die sind voll schwer. Deswegen hoffe ich jetzt mit hier... mit unseren Truppenvorteil, Müssen wir halt ordentlich erledigt kriegen. Ne? So lange warten, bis meine Charakterien reichweiten. Und ich würde gerne mit Alfredo ja Leute anlocken. Und ich sehe sowieso, ne? Wir kommen dann gleich alle auf uns los. So was mal hier rein. Wir haben Töter, warte mal, gib mir den mal. Ja, wie es der Zufall will, haben wir da oben eine Einheit, die auf dem Weibern reitet. Okay, oh, perfekte Positionierung. So, frappen die links ist, anscheinend in der Mitte. Ja, komm her. Bewegt sich noch nicht mal da oben? Wohl. Cool. Was eine Chance nein. Äh, machst du ja sicher nicht aus, wenn ich die ja alle so einzeln anlocken? Ne? immer sagt mir, der Boss ist sowieso als halt so was mir gleich passiert. So. sie hier hin für mehr Schaden und so heilt sie hoch Heilung geht mir langsam aus wenn es so weitergeht zwei Verfahrenspunkte sehr gut so, noch mehr Protection Boom ich habe zwei Schützen hier ne wenn du glaubst wir haben eine Chance gegen mich, ne? Die eine mit der mit der wird wahrscheinlich schwierig zu sein. Daneben. Okay, bewegt sich immer noch niemand. Cool. So muss das sein. So, 13 und er macht glaube ich eine Menge Schaden ne? Nö. Hallo? Ich bin Er macht voll viel mehr Schaden. Bin übrigens runter der immer trifft ne? Ja, 100 Prozent. Eine Eisenwanze irgendwie, das sein persönlicher Skill oder so, ne? so er wiederum immer so eine kleine Möglichkeit hier daneben zu hauen, macht aber nicht so. Jetzt sind aber alle auf Level 15 sehr gut. das auch noch cool. Ja, Level 19, kommen Wenn sie jetzt vielleicht ein, zwei Kills ja noch abstaubt, können wir sie hochklappen auf Level 20. So, wer war das nächste? Jetzt sind auch die Leute hier alle übrig. Ich bezweifle, dass sie da stehen bleibt. Sie wird neben dem da stehen bleiben. So. Feuerlanze, oh Mann. Ich kann mich nicht in Reichweite bewegen, ohne wieder zwei von denen zu triggern. Hm. Schicklichkeit ab 13 resistenz 19. es was mir ja einfallen würde, ist hier ihm. Und das Donnerschwert. Und da macht er nichts mit Schaden. Hm also ich kann mich nirgendwo hin bewegen ohne die beiden jetzt triggern ich bin mir ziemlich sicher wir könnten sie mit einschlag schlag erledigen wenn wir ja dings einsetzen Lin, ne? aber warte mal ah. okay, wäre ein bisschen zu einfach gewesen muss überhaupt ah, ist gar nicht hier ähm ich habe aber viele und er hat noch er hat gar keinen Balken ich sowieso warte mal hat mir ja irgendwie angezeigt so zum Ansprechen sieht nicht so aus ähm ich könnte natürlich auch den hier machen ne wenn man eine Idee Einfach mal doppeln packen. Haha. Anlocken. Okay, ist so ja ein bisschen zu eng hier mit den Leuten. Okay. Ähm. Besser wär, wenn er hier mit dem Würm Töter reingeht, ne? Oh, sie kommt hier mit. Oh. Ah. Ach ja, sie hat Nein, mehr wenn wir nicht. Oder nehmen. Ich mach mal kurz den Rückzieher ne? hm. Warte mal dein töter aber er bringt ja nichts ne? So am liebsten möchte ich ja erstmal die beiden erledigen. Er ne? okay. ja, entschuldige was wie wenig Schaden möchte. Aber ah, weil du... Ah. ja natürlich alle Sachen mit denen sie... Was? Das kann nicht von zwei. Sie hat nur eine... Ra okay. wow, wie viel Schaden macht sie gegen? nicht schlecht, ne? Ja, natürlich voll ausgewichen Ja. So, ich würde ja den hier machen. So, wenn ich mich neben meinen Hauptcharakter platziere dann mache ich sie sogar mit einem Schlag fertig. Zack. Komm, abgefeuert. Ich könnte. den er ja machen. Auf jeden Fall. Oh ja. bringt sogar. Was ist da ein Ding da in der Mitte? runde so, ich habe übrigens nicht gecheckt aber sieht nicht so aus als wenn ich hier mit irgendjemand reden ne? so, sie könnte da reingehen und sie fertig machen und vielleicht nicht getroffen werden in diesem spiel zu kämpfen ist so gruselig nee, so schwieriger boss im feiern gekämpft hallo ich habe was oh, deswegen okay. ich zeige dir wie man kämpft oh, dish. Dish. Ah, dish ach weil er Magie schaden macht deswegen ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Uh. wenn sie ihn treffen würde ne ich bin mir ziemlich sicher das wird irgendwie ein song sein der irgendwie voll auf youtube irgendwie nachgeschaut wurde ne so, wer ähm, auch immer mir da gerade hilft, du musst treffen. Oh, sehr gut. <lacht> mein Vertrag steht, ich darf nicht sterben, also. Ne. <lacht> ja problem ist sie kriege ich nicht down sie wird irgendjemand ja kaputt haben obwohl 15 leicht nicht naja, ich glaube sie wird sogar gar keine erledigen können macht 15 schaden wieso machst du 15 schaden obwohl da kann man eigentlich habe ich noch heiler hier wo ich doch guck mal hier ganz vergessen da ah, wird aber knapp ja Okay, das ist ein bisschen gruselig aber schaffen wir warte mal da oben wer trifft mich da oben noch ha, ha, ha, ha, ha. das ist auch noch jemand du bist natürlich genau da in reichweite ey. du hast Wind 25 Schaden ich werde mich wohl nicht erledigen ne? fünf Schaden nämlich ich dann nie im Leben so sch so hart erledigen ne? letzten Worte da so. mein Moment hatte ausfinden ne? Alter sie wird vollkommen vernichtet hier von Lavortensa wird nicht mal annähernd so schwierig sein wie die Leute hier. Oh, ich krieg jetzt eine Axt. ja, nee, oh, oh. oh, da muss ich mal gucken, ob die Anna tragen kann. Ich glaube, ich am meistens Magie. So, ähm, er machte Der macht 25 da oben, ne? Das heißt 13 Schaden. Hm. Ah, er wird genau reichen. Das gibt's nicht. Na, warte mal. ich hat doch irgendwie so was, ne? Kühne, sind die kapitel der Einheit nach dem Kampf unter 75. Halten Sie, warte, sagen unter 75 bleibt. Ah. das, das müssen wir überleben, ne? So, mach mal den hier dann. Ich vergesse mal, dass auch eine Möglichkeit sind hier. Ach leider, den schade ich jetzt nehmen also es war also hat heißen was damit gerechnet dass ich euch erledige Ist ein bisschen armselig. Irgendwie tut das die auch bösewichter etwas weniger bedrohlich darstellen, wenn die so oft vorkommen und so oft auf die Fresse bekommen. So, ich hoffe jetzt natürlich, wie wird das überleben, weil sonst kriege ich einen Anfall mit dem nie im Leben irgendwie 33 Schaden oder so fressen von einem Angriff. Ne? Mein Schwert. Wow geht da nicht auf Ziel los Da ist auch noch einer. Musik ist mal richtig klasse, ne? Ist nicht irgendwie, was ich mir unter Feier im Musik vorstellen würde, aber trotzdem klasse, ne? Okay, wir ein bisschen Schaden hier für ja, Erfahrungspunkte. Ich habe, wir kriegen neue Level 20 und so rein. aussieht steht potenzia trotzdem nur darum Wo bist du in noch abwehrhaltung progativ wow ähm. Ahnung. hier eigentlich egal Was ne, was ne Mucke, ne? So. ach jetzt be bewegst du dich, ist klar. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, Mann. Boah. Warum bewegst du dich jetzt auf einmal? Ich wusste es, ey. Du kannst diesen Spiel nicht trauen, ey. Cool. jetzt macht sie wahrscheinlich irgendjemand fertig. Ah, der macht Protection. Tut mir leid, aber du musst auf mich loskommen jetzt. 22, komm. Sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Hier, nee, du kommst dich auf mich los, ey. Ey, also, da können wir jetzt noch IBO bleiben auf Level 20, so wir sie weiterentwickeln, ah, Säule, Da fühle ich mich sicher. Mehr hin Oh nein, ich bin gebrochen. Aber es war hier. Ah, oh, jetzt wird er mit der eine Typ auch getroffen, kann nicht mehr abwehren. ich nehme an ich kann nicht mit sie reden ne? warum ist ein auszeichen wegen Loin. tief gegen drachen ja ah, ist natürlich nicht so gut da ah, kann ich dich bitte erledigen wow. la, la, la, la, la. Das. <lacht> Also, noch hortensia erledigen, ich bin mir ziemlich sicher. Oh mein Gott, sie sogar das macht sogar Schaden. uns Irgendwie, wieso machen das? Wieso macht das uns Schaden? So, ich könnte die erste. Uh erster ding kann ich abziehen Bonk. ich bin jetzt ziemlich, was ich noch am leben muss ja nicht gut nachwünschen Mit dunklen Emblemen synchronisierte Gegner können der Trost verfallen, wenn Sie erweckungssteine verwenden. Diesen zuschauer erzwingen Sie zusätzlich kontrollierbare Kräfte von Ihren dunklen Emblemen sind stärker denn je. Sehe dich vor. Meine Erfahrung zwischen Okay. Okay. Und da sind noch Gegner. Cool. Schwert des Schöpfers. Oh nee. ich werde jetzt aber nicht viel herum experimentieren wenn ich ehrlich bin Haben wir hier noch wer ihr habt irgendwas noch zum hinterlassen hier haben ah, die zu erledigen. Ja, ich kann jetzt eigentlich hier die anderen Gegner auch noch erledigen. sie Marten jetzt ganz schön stark. Einfach noch ein Level abkommen, irgendwie hat er es geschafft, von allen Leuten auf Level 16 zu kommen. Sehr schön, das müssen wir nur noch sie irgendwie einmal erledigen. Oh, wow. Das man ja mit ne? okay, trifft zu 100 prozent perfekt okay wir haben ganz geschafft das <lacht> ah. also wir können uns hier noch ein bisschen austoben jetzt an den gegnern hier zum beispiel ja ja das sind noch ein paar zusätzliche pang hallo Ich bin jetzt der Held. Doof. Doof, doof. Moment, noch ein paar extra Erfahrungspunkte ja? der da und schwert so und dann wollte ich eigentlich mit ihr hier jetzt einen schlag ausführen also alle noch am leben ob es jetzt wohl dann einheiten immer als erst kommt zwölf charaktere Also was hier? Den absolut letzten Charakter hier noch. ja schade. So, dann kommt Ivy. Wir können nicht mehr mit reden, leider. Also hoffe ich, wir kriegen sie danach. Bitte sagt mir nicht, ich hätte irgendwas anderes noch machen müssen. Ja, Rekrutieren in diesem Spiel scheint bisher nicht so kompliziert zu sein wie in anderen Spielen. Einfach nur Kapitel schaffen oder Kapitel starten. machte ich jetzt platt natürlich nicht gereicht Okay, alfred hängt da halt irgendwie damit zusammen wer die meisten erfahrungspunkte bekommt ich glaube da an nichts ne ich kann wir kam es jetzt nicht so vor, als hätten wir mit ihnen. Ich hab, habe irgendwie mit Louis mehr gemacht. Okay, cool. Geschafft so. Jetzt schließt sich uns an Hortensia. Ja, sieht gut aus. 私 死ぬほど大切で守りたかった。けれどもあの国は理想<笑> 皇族国 ま、 塔ありがとう。 Okay ist Danke. das bin sehr Ich bin sehr Akademie. Uh, uh, uh, uh. beste lied was geht ich bin der Hauptkack aus dem letzten spiel sehr komisch in reden zu hören ich weiß in free hops hat auch geredet oder war was anderes oder mehr so böse neben Charakter ausserdem habe ich noch gehört die weibliche Version von dem mehr kennen war ja ne was ist eigentlich passiert mit dir Alter, sind die Leute hier ja krass. Ich bezweifle, dass da irgendwie aber alles locker da irgendwie aber alles locker gegangen ist. Ist eine Hochstaplerin oder irgendwie so Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Wenn ich würde sagen, dass die versucht haben, die zu entführen und wir haben irgendwie auf Screen geschafft, die zu retten. Aber das kann man ja auch so. Ich bin ja auch so. Ich bin so. Ich bin ja auch so. Ich bin ja auch so. so. Sehr viel, sehr ganz andere. Jo, du bist 1 <笑>はい。 eine weitere geschafft zu überleben. ich nur meine Hauptkarte. So you can't get der welt hat sich angeschlossen oh, endlich endlich mal etwas asche Weltveränderin, das könnte vielleicht erika erika erika ja. und feier 8 sein das, ist das einzige spiel hat hier noch vertreten ist so emblem bei emblem bei durchdachte anweisungen erhöhen die werte seiner Verbündeten und führen sie zum sieg die Fähigkeit göttlicher Puls sorgt dafür, dass Angriffe, die die Ziel die verfehlen würden, manchmal dennoch treffen. Emblem bei Labs verbündeten Waffe ist in Heroin Relikt ein Item, das für jeden Einheitentyp anders ist. Das ist ein Herion Relikt ein Item, das für jeden Einheitentyp anders ist. Ah, cool. Ah, da sehe ich auch Lumia, Amia, Blutgang, Nimmerfall, Blutgang, das ist von Mary war halt doch das Schwert, ne? Die Bündnisfähigkeit Unterricht gewährt vermünden in der Umgebung einen Wertebonus innerhalb von zwei Feldern einen Wertebonus je nach Typ des Anwenders. dauer eine Runde. Der Bündnisangriff tanz der Göttin gewährt drei Nachbarn Verbündeten eine weitere Aktion und einen Wertebonus. Ah, schade, kein, kein Erfahrungsbonus, so wie in Free ist. So Hortensia, Sie ist Warum müssen Sie jetzt Level 19? zwar war gerade Level 20. nämlich so gefreut, sie direkt Klassen wechseln zu lassen. So, sie ist eine an Das ist die gleiche Klasse wie Ivy, ne? Ja. So, Ivy werden wir definitiv in der Dings hier reinpacken, in der Arena. Fällt die eine einen welt sie Reichweite plus 1 Okay. Oh, eine neue Heilerin. Oh kann Ich die beiden jetzt benutzen anstatt haben erstmal schämische verwöhnte Prinzessin für los. sie ist Familie und Freunden hingemutsvoll zugetan. Sie hat sehr wenig Verteidigung. Man ist auch nicht so gut, aber da wird schon mal sie kann fliegen. Das ist schon ein riesiger Vorteil. Sie haben heute eine wichtige Lektion gelernt. Meint ihr nicht auch. So, dann reden wir ja noch durch. ne? Okay. Gab jetzt nicht die Entschuldigung von der einen. Ja, oh, ich bin ausgerutscht, deswegen konnte ich euch nicht erledigen. Hm. Ja, ich werde immer stärker. Ich bin ja, ich bin auch kurz davor. Level 20 zu erreichen. Ja. Ich dachte, möglichst uns im Frieden näher bringen. Ja. Ich muss mal langsam hier einige Charaktere Klassen wechseln lassen. Man kann schon Charaktere ab Level 10 hochleveln, äh, die Klasse wechseln lassen, aber um das meiste aus den Charakteren rauszuholen, sollte man es so spät wie möglich machen. Sonst verliert man Werte. Das doch jetzt, Hause ich dachte, das stück jetzt Planet auf den Arm nehmen. Schwache Leistung oder den hat man gar nicht überlebt. Ey. Mein Gott, eine Sage, eine Sorge, Falsch. du bist Level 17 dein Tag, dein Tag wird kommen oder deine Nacht keine Ahnung ist mehr aus wie ein Nachttyp Irgendwie, irgendwann kommt jeder mal dran keine Sorge hey dann macht sich tut ihr ein bisschen weil nicht sich gemütlich machen okay gibt es leider keine Tiere ich habe extra hier gespendet ne? Hey. ja, du hast ein Level, hast du bekommen? Den Platz ich schwöre ich euch, wir haben Gott, alles klar. schließt dich mir an. Er ist nicht gefallen. Eine Person hat es geschafft, hier sich reinzuschleichen. Okay, ah, jetzt ja auch wieder andere Klamotten. In Support hat sie aber noch alte Klamotten an. Ja, kein Problem. Oh, ich merke jetzt, jetzt können wir uns Ringe von Freehouses herstellen. Ah, jetzt können wir freehouses charakter als Ringe erstellen. Oh, mit dir schon geredet? Ja, ja anscheinend... Ich glaube aber nicht, dass... Hat die umsonst jetzt irgendwie geschafft hat, irgendwie, ja, da hat die ist irgendwie, dass unsere Leute es irgendwie so offscreen geschafft haben, die zu retten. Die haben bestimmt irgendwie, die haben sich bestimmt irgendwie geholt, was die wollten, also die Bösewichte und haben sie dann wieder freigelassen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir irgendwie so, oh, ja, übrigens, wir haben die, wir haben es geschafft, die zu retten, ne? kein Problem. Das ist ein bisschen zu offensichtlich, dass da irgendwie was noch was anderes ist. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, ist sie auch eine Hochstaplerin. Ah, guck mal. Okay, also wäre fertig auf zur weltkarte erstmal was an die ne cutscenes oder so ne ja sag ich doch diesmal läuft sogar in den klamotten um <lacht> ich glaube sie ist verwandelt mit uns ja, wenn sie schläft dann wird sie zu ihr anderen ne? ja letztens hat sie auch irgendwie so gesagt so ich brauche schlaf da wollte ich eigentlich die theorie auch schon erwähnen ist mir aber habe ich dann vergessen also sie bemerkt nicht dass sie eine dunkle seite hat Und wenn die dunkle seite schläft dann wird sie jetzt dieser der freundlichen oder echten Veil. So. Level 19. Okay, das heißt, im nächsten Part können wir uns vielleicht mal um einige der Nebenquests hier kümmern. Ja. ich wollte darunter. Controller. Dann können wir uns hier nämlich beim nächsten Mal um diese hier kümmern. Zum Beispiel Level 19, ne? Oder hier. Aber... Oder hier, ne? Oh, Level 19, ja. Machen wir erstmal diese Level. Äh, wir machen wahrscheinlich erstmal die obere, weil da war die von ich glaube Lucina, ne? Die haben wir, glaube ich, zuerst freigeschaltet Also machen wir dementsprechend auch die. Ne? So machen wir uns unsere kleinen Runden hier noch. Im Somniel. Und dann war es das schon wieder für diese Folge. Das soll ich da beim nächsten Mal machen. Ich würde halt eigentlich gesagt jetzt schon alles machen gerne. Ja, Bandgespräche sind verfügbar, ja eine Menge Gespräche sind wahrscheinlich jetzt verfügbar ne. So ähm, Laden und Arsenal neue Waren, aber ja, ich jetzt Geld habe ne. Ich sollte mir vielleicht irgendwie überlegen, wo ich mein Geld reinpacke. Sagt er während er wahrscheinlich irgendwie alles wieder in Spenden reinpackt ne. Seht so mal, ja wir haben Töter. Uh. Wenn im Fall, dass ich den verpasst hätte, ne? so ein Donnerschwert, so ein wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe mich viele Leute, die irgendwie gut Gebrauch machen können davon, weil hat magischer Schaden ist. Ne? Deswegen würde ich am liebsten irgendjemanden haben, der magischen Schaden anrichten kann. Selene könnte einen ausrüsten, ne? aber das Problem ist, sie hat schon Zauber. Also ihren ein Donnerschwert zu geben, was auch magischen Schaden gibt wir irgendwie kontraproduktiv, ne? So, sie bräuchte irgendwie, sie bräuchte irgendwie so ein magisches, so ein magisches, äh, so ein magisches ein Dolch oder so. So, Anna, Anna fünf Magie, verdammt. Na, sie, sie bräuchte eine magische Lanze. Und da magischer Dolch hier. Und links bringt es leider nicht so. So. Ähm okay, wir haben unendlich Erneuerungsstäbe, unendlich weil Das werde ich mir merken. Meister Siegel, zweit Siegel. Da so, ich habe einige Dings hier freischaltet anscheinend. Ne? Weil ich sehe doch, was hier auf der Karte. Hier ist doch gerade Ach, mit eik ne? <lacht> coole Klamotten. Hey danke Du auch. Ja ich weiß, sie doch meine <lacht> Versuch mal einen Angriff abzublocken. Dich tot waren das ist doch irgendwie die Axt von denen seinem Vater, ne? Von Grail. So, das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt erst einmal so was von die, äh, mein Gott, der Part ist so lang, ne? Aber jetzt, ich werde jetzt erst einmal Ivy ja, mit Level 20 auf Level 20 bringen. Wäre Elfenflut besser? Elfenflut ist eigentlich nicht schlecht, ne? Die Arena. So, dann reicht sie nämlich 20, ja? Ne? Dann können wir sie vielleicht schon hier entwickeln. Ja. Ehrlich ja, schlecht. Dann gewinnen wir es. ist gut. Ja, das sieht gut aus. Oh, wow. Bitte kriegt mich nicht. warum noch mit der meisterachse um, hallo. So perfekt. So Magie 20 ich Bin zufrieden. So, sie ist ja ein Hauptcharakter, deswegen hoffe ich, sie wird irgendwie eine einzigartige Klasse oder irgendwie so irgendwie dort haben, ne? So, Klassenwechsel. Zeig her. 20 steht ja Maximum, ne? Die eine hat den maximalen erreicht. Perfekt. Was wir immer ihr jetzt zur Auswahl? lindwurm Magiekundige Wavernritterin, die Gegner aus der Luft bekämpft, setzt Mächte, Magie, mächtige Magie und Stäbe ein. Oh irgendwie kann ich in zwei ziel könnte ich sie mal zur bändigerin machen ich kann ja er mal so zu abschicken bändiger scheint irgendwie einzigartig zu sein ne? Rittmeister, meister kampfmeister Dieb. ich habe auch so gemerkt hier Dieb hat glaube ich keine entwicklung oh, oh. okay das macht ein bisschen einfach hier sie hat nur eine zur auswahl und eine einzigartige zu sein. Ne? Zu packen der Leere die Einheit mit ein Buch an, kann sie zusätzlichen Schaden gleich 50% des gegnerischen Magiewerts zufügen. Chance in Prozent gleich Behendigkeit. Sie hat eine Menge Behendigkeit. So, so. Ah, mehr Figur, mehr. Sehr gut. Ja gut Reiner. Ich habe sieben meister siegel von daher kein Ding. Erika Morten sind immer noch die gleichen, das ist was wir für euch wünscht Da werde ich es ohne zu zögern annehmen. Okay, ja, ich glaube, der Kragen hinterher ist neu. ne? Spätestens in Support würde ich dann sehen. Okay, aber einer weiterentwickelte Einheit wieder. Cool. Dann könnte ich jetzt versuchen mit ihm, ne? Hier auf Level 20 zu kommen. Kann ich überhaupt die Klasse wechseln mit ihm? Also ich mache dann einfach jetzt. So. Ja, da rein. Weil also ich Level 20 Oh, oh. oh nein, oh, oh. Oh, wow. Ja, war gut. Drei Erfahrungspunkte, ehrlich. Okay. Dann ja, noch mal. Das ist ein dicker Pfeil, so. ich kann über Level 20 sein. Okay, gut. ich kann mich jetzt nicht entwickeln, das sollte helfen. Ja, keine Unterstützung. So cool, so jetzt will ich mal sehen. Hier sagt man, ich kann mich schon entwickeln wir haben gott oh. ich kann fäuste einsetzen jawohl herrscht mit großer macht über die welt kann schwert und kampftechniken der wirm nutzen göttlicher geist der bündnis der einheit wird um einen schritt verringert ich weiß nie genau immer was das bedeutet so figur plus 3 oh. mal wie hoch die Werte da gehen ey. ich komme 13 werte Nehmen wir mal. mal nur A-Schwertkampf. Hm. Kein S. Egal. Na, will ich ihn jetzt aus? Oh ja, das sieht ein bisschen anders aus. Ja, nehme nämlich mal ein... wir hatte auch einige Veränderungen. Ich werde für alle kämpfen. Wir am Gatten sein. Sehr gut. schön. Langsam werden wir stärker. Wir brauchen diese zusätzliche Stärke einfach nur, um irgendwann mal uns aus der Klemme irgendwie zu retten. So cool. Haben die Arena benutzt. Was ich jetzt noch machen will, ist in die Ringkammer gehen einige einige Freehouses-Ringe hier herstellen. Ich weiß nicht, wie ich dachte hier alles schneide Keine genau. Ahnung. Zwei anderthalbstündige Parts geht halt nicht anders, ne? So, erstellen. Ich hätte gerne. Vielleicht 20. Ich habe genug von sonst 20.000. So. Reach my hand, also away. So, Felix. Da sieht man schon, wie die Art wirklich sich geändert hat, ne? jetzt nicht mehr so antik aussieht hier Demetri ah, leider alles die vor den Times gibt ne Raphael wieder ein goldenen wenn's geht das ist ein silberner oder ne sind nicht Demetri oh. selene erlaubt der Einheit sich nach den der Ausführung der attacke gegen einen benachbarten Gegner einfällt vom Gegner zum entfernen das ist doch nicht schlecht von allen Charakteren Dimitri. Awesome. Und ich mag Dimitri ist mein meinen Lieblingslord. Von Freehouses. So, Ingrid. So, Ferdinand von Eger. <lacht> ah, der Synchronsprecher ist vor kurzem, glaube ich, gestorben. Ne? Ah, Rest in Peace. Also der englische Synchronsprecher. So, Elgard. Ist Claude auch ein Charakter, ne? Aber oh, noch Platin. Flame, jawohl. <lacht> Direkt Best Girl als Platin bekommen. Nach Annette. Oh, bitte, sagt Annette ist ja auch ein Ring. Flame und Annette Best Girls. Von free Ist ist ja. Okay, auch eins Best Girls. die so, Dimitri ist natürlich Best Boy. Oh, wir noch eine Runde. Mm -hmm. Bernadetta, <lacht> natürlich. Ferdinand von Eger. Hm. der Japanisch mehr war immer so witzig. Wenn man den angeklickt hat, am Anfang des Zugs. War aber Ferdinand von Eger. der englischen mehr war da gar nicht so. War halt gar nicht so witzig, ein Ferdinand von EG. Ja, bei der warum kriege ich von dem Freehouses Charakter so viele Dinger, <lacht> so viele S-Rang, Platin-Ringe, was auch immer da so. ich Cloud bekommen? Cloud, Cloud, Cloud, Cloud. Slide oder Anet Anet Anet ich glaube nett ist hier nicht ah. mm. oh ja da, da fehlt da fehlt nur noch cloud ne? im Edelgard zwei zwei äh, Black Eagle Schüler Dimitri zwei Blue Lines Schüler Claude zwei äh, dir schüler und dann fliegen welche ja zu keiner klassen gehört Okay, was noch Okay, wann reiten also weiter machen beim nächsten mal ich will jetzt noch mal mit äh ich habe ihren namen vergessen <lacht> sind ja Chosentia, ne? Bin jetzt ganz doof. <lacht> Weil der Part schon zu lange. Ich muss hier ein bisschen, ich muss ein bisschen eher aufhören. Wir machen sowieso beim nächsten Mal eine neben Quest, von daher kann man davor noch ein bisschen was anderes machen, ne? Rosentia, ja ja, ja, ich sehe ne? da oben rechts sehe ich Weibern reiten. Wir können ja schon mal reichen hingehen Da kommt wahrscheinlich in der katze oder so. Ja, ich schon gedacht, damit die jetzt nicht irgendwie auf Screen hier so auftaucht. Geh schon mal hierhin. Van und Claude. Jetzt Weibern reiten spielen. Ja, ich muss ja schon, dass es so eine Tätigkeit gibt, ne? Weil man das Spiel, weil der Ladebildschirm hat irgendwie. ist was sind ja. Hortensia. Sind ja, ich wusste, das war falsch. Ich bin so froh, mit meiner Schwester jetzt zu sein. Ich hoffe nur, dass es Rosade und goldmoney gut geht. Bestimmt, okay. Weibern reiten, machen wir da beim nächsten Mal. Muss ich sagen, den Rest mache ich alles, ich also nicht Schwimmbad, Obstgarten, Angeln, Kraft, Training, reiten mache ich alles beim nächsten Mal. Weil mein Gott, wir haben ja schon so viel Zeit hier in Anspruch genommen. Deswegen, wenn ich den Part hier ist auch schon lang genug, ich glaube, ich müsste ja, weiß nicht zwei anderthalb stündige Parts machen, was eine Menge ist. Und ja, wenn ich vorgesehen, wir uns dann sehen, wir uns mal an, was die Nebenquests hier machen. Ich nehme an, wir gehen die von Lucina hier als erstes machen, weil wir die als erstes freigeschaltet haben. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann wieder in der nächsten Folge. Ups. tschüss. Und da bin ich wieder weg.